Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute geht es weiter mit unserer Hartz-IV-Reihe. Heute zeigen wir ihnen und erklären wir ihnen, was die Familien pro Tag zur Verfügung haben. Drei Mütter werden sagen und ihnen erzählen, was sie pro Tag mit ihren Familien ausgeben können. Die Mutter Silvia, die zu Anfang spricht, ist eine Audioaufnahme und sie wird Ihnen erklären, wie sich Hartz IV überhaupt zusammensetzt und wie Hartz IV entstanden ist. Außerdem wird Frau Roszkowski Ihnen, wie gewohnt, die Hartz-IV-Fakten erklären zwischen den einzelnen Aufzählungen der Mütter. Mythos Schönes Leben mit Hartz IV. Ja, vielleicht sollte man daran zurückdenken, was Hartz IV eigentlich bewirken sollte. Hartz IV löste 2005 die ursprüngliche Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe ab. Diese beiden Sozialleistungen wurden abgeschafft und es kam Hartz IV. Hartz IV war eigentlich gedacht, um Gelder einzusparen und mit den geringeren Sätzen Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bringen, um nicht zu sagen zu zwingen. Die frühere Sozialhilfe deckte nämlich viel mehr ab als Hartz IV. Die Menschen bekamen zum Beispiel zweimal im Jahr Bekleidungshilfe und Heizkostenzuschüsse beziehungsweise auch Brennmaterial gestellt. Wenn Möbel kaputt waren, wurden die ersetzt oder man bekam Beihilfen dazu. Kranke waren von den Zuzahlungen befreit und es gab vergünstigte Grundgebühren beim Telefonanschluss. Und einiges mehr was es mit Hartz IV so nicht mehr gibt. Hartz IV dagegen war und ist zum Teil noch verbunden mit vielen Auflagen und Sanktionen, wenn diese nicht eingehalten werden. Alles zu tun, um in Arbeit zu kommen. Eigenbemühungen, das heißt Bewerbungen schreiben und vorweisen, sowie alle Vermögenswerte und Nebeneinkünfte, sogar Geldgeschenke offen darzulegen. Ständige Vorlagen der Kontoauszüge, regelmäßige Vorsprachen beim Amt, man muss sich sogar abmelden, wenn man den Wohnort verlassen will, denn man muss ja postialisch und telefonisch erreichbar sein. All das wurde zum Gesetz. Die Menschen wurden in Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung oder in Ein-Euro-Jobs gesteckt. Wer eine Maßnahme machte, egal ob nun Weiterbildung, Bewerbungstraining oder einen 1-Euro-Job Ein fiel automatisch aus der Arbeitslosenstatistik raus. Aber nur mal so am Rande erwähnt, die Hartz-IV-Leistung lief trotzdem weiter. Leider wurden meiner Meinung nach bei Hartz-IV-3-Gruppen total vergessen. Erstens die Alleinerziehenden, die nicht arbeitslos geworden sind, sondern bedürftig, weil die Familie zerbrach. Zweitens kranke Menschen, die nicht arbeiten können und dann kommen noch die Geringverdiener, die unter den Hartz-IV-Satz liegen und aufstockend Hartz IV bekommen. Alle diese drei Gruppen bekommen trotzdem Hartz IV und müssen auch die ganzen Auflagen erfüllen. Alleinerziehende müssen ihre Kinder fremdbetreuen lassen, um ein Bewerbungstraining oder eine Maßnahme zu machen, um eventuell eine Chance der Wiedereingliederung auf den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Kranke werden plötzlich zum Spielball der Behörden, indem sie zwischen Arbeitsvermittlung und Rentenkasse hin und her geschickt werden. Weil das Arbeitsamt für chronisch Kranke nicht zuständig ist, ist klar. Geringverdiener sollen plötzlich Bewerbungen schreiben, obwohl sie acht Stunden am Tag arbeiten gehen oder sich eine andere Arbeit suchen. Jede Lohnabrechnung muss vorgelegt werden und wenn der nur Centbeträge anders sind als im Vormonat, muss alles neu berechnet werden. Solche Berechnungen können sogar den Stopp der laufenden Leistung bedeuten, bis alles verrechnet ist. Das kann sich hinziehen, manchmal bis zu Wochen. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer denken, so kann das doch alles gar nicht sein. Das kann ich gut verstehen. Und ich erzähle hier auch nicht von Paragraphen und von den geschriebenen Gesetzen, sondern von meinen eigenen Erfahrungen. Trotzdem ich auch als Alleinerziehende gearbeitet habe, bin ich in den Hartz-IV-Bezug gerutscht und habe so manche Katastrophe damit erlebt. Meine Kinder und ich saßen auch schon ohne einen Cent Geld da. Und das nicht, weil ich irgendwelche Papiere nicht zum Amt gebracht habe oder meinen Verpflichtungen nicht nachgekommen bin. Nein weil ich einen 450-Euro-Job hatte und jeden Monat alles neu berechnet werden musste. Da wurde dann der Einfachheit halber schon mal die ganze Leistung gestoppt, bis alles neu berechnet war. Gesetze hin oder her? Viele Jugendliche, die neben der Schule oder einer Ausbildung arbeiten möchten, tun das nicht, weil ihr Einkommen zum größten Teil den Eltern auf die Leistung angerechnet wird beziehungsweise von der Leistung abgezogen wird. Im Endeffekt, im Umkehrschluss, zahlen die Eltern den Kindern dann den Ferienjob aus? Oder den Nebenjob? Das funktioniert nicht. Ich stelle mir dabei wirklich die Frage, werden so junge Menschen zum Arbeiten motiviert? Ich könnte noch zig Geschichten erzählen, aber das würde viel zu lange dauern. Deshalb hier und heute, der Mythos Schönes Leben mit Hartz IV bleibt definitiv ein Mythos. Denn unser Leben mit Hartz IV war alles andere als schön. Hartz IV war für mich und meine Kinder nervenaufreibend, erniedrigend und vor allem beschämend. Ich bin froh, dass wir aus dieser Geschichte und dass wir diese Zeit wirklich hinter uns haben. Sozialleistung für Kinder. Der Staat sagt, ein Kind im Alter von 0 bis 6 Jahren stehen 283 Euro monatlich zu. Das Kindergeld ist schon mit einberechnet. Laut Statistik kostet ein Kind in diesem Alter allerdings 468 Euro. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Man bedenke, die Kleidung muss bezahlt werden, das Essen, ebenso die Freizeitgestaltung und der Sport. Ein Schulkind im Alter von sieben bis zwölf Jahren hat einen sozial Satz von 309 Euro. Laut Statistik kostet das Kind allerdings 568 Euro im Monat. Hallo, ich bin Maike, Mutter von zwei Kindern, mein Sohn ist 14 und heißt Amon, meine Tochter Finja ist 9. Wir leben von Hartz IV. In Hartz IV gekommen oder gerutscht bin ich, als ich alleinerziehend wurde. Wir leben im Monat von 600 Euro. Das heißt, ich habe am Tag etwas über 6 Euro für mich und die Kinder zur Verfügung. Gar nicht so einfach mit dem Geld den Kühlschrank zu füllen, den Klamottenschrank meiner Kinder zu füllen oder gar passende Schuhe zu finden. Als ich damals in die Förderung der Froschkönige ge gekommen bin, habe ich gemerkt, was für eine Erleichterung das für mich persönlich ist keine schlaflosen Nächte mehr zu überlegen, wie kaufe ich die nächsten Paar Schuhe. Und bei meinen Kindern ist es üblicherweise so, dass beide zeitgleich einen Schuss machen. Das heißt, ich müsste also die Hälfte unseres monatlichen Geldes nehmen, um beide einkleiden zu können. Von mir rede ich gar nicht. Und an dieser Stelle möchte ich einfach Frau König für die Unterstützung meiner Kinder bedanken, die ähm, aufgrund dieser Unterstützung immer passende Schuhe tragen. Keine Schuhe, die zu groß oder zu klein sind, so wie ich das ganz oft im Freundeskreis meiner Kinder beobachte. Und ein Dank geht natürlich auch an den Schokoticket-Paten meines Sohnes, denn ohne, dieses, äh, ohne diese Patenschaft äh, hätte ich eine finanzielle Belastung mehr im Monat. Und durch die Froschkönige ist der Kühlschrank gefüllt, ich kann meine Kinder gesund ernähren und was für mich aber auch ganz wichtig ist, dass wir hier auch ganz oft Rat und Tat im Büro erfahren dürfen. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Hartz IV und Arbeiten. Ein Hartz-IV-Empfänger hat einen Freibetrag von 100 Euro. Der Rest wird verrechnet, 20 Prozent darf er davon behalten und der Rest wird abgezogen. Deshalb ist es auch ganz schön schwierig, aus Hartz IV wieder rauszukommen. Hallo, mein Name ist Andrea, ich habe fünf Kinder im Alter zwischen 9 und 24 Jahren. Ja, ich bin in Hartz IV gerutscht aufgrund meiner Trennung. Wir leben von Hartz IV und nach Abzug aller Fixkosten bleibt uns im Monat der Betrag von 1.416 Euro. Wenn man das durch die sechs Personen, die wir in dem Haushalt sind, teilt, bleibt jeder Person 236 Euro und pro Tag ausgerechnet ist das dann für jeden 7,86 Euro. Das ist nicht besonders viel und äh, da bleibt so manches auf der Strecke. Ähm, dadurch, dass wir aber äh, von den Froschkönigen unterstützt werden, können wir ein bisschen ja, sorgenfreier leben. Ein bisschen sorgenfreier ist eigentlich noch äh, untertrieben. Ähm, die äh, Froschkönige unterstützen uns, wenn wir zum Beispiel ähm, Zahnspangen haben bei den Kindern, dass da Beträge übernommen werden. Die Kinder können sorglos zur Schule fahren, weil jedes Kind ein Schokoticket bekommt. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch dafür, dass wir beim Schuhkauf unterstützt werden, denn jedes meiner Kinder hat einen Schuhpaten. Das ist der Herr Hofmann, den ich an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen möchte für seine Spendenbereitschaft und dass meine Kinder, wenn sie denn neue Schuhe brauchen, von ihm unterstützt werden. Ja, ähm, abgesehen von dem Schuhpaten und der Zahnspange ist es ja auch so, dass einige Kinder Brillen brauchen. Und dann stellt sich ja die Frage, wie finanzieren wir das, weil Hilfe vom Jobcenter bekommt man dort nicht, aber die Froschkönige unterstützen uns auch da ganz lieben Dank an unsere Brillenpaten auch. Hartz IV und Geldgeschenke. Ein Hartz-IV-Empfänger darf keine Geldgeschenke annehmen. Auch nicht, wenn es darum geht, eine wichtige Rechnung zu bezahlen. Denn es muss eigentlich gegengerechnet werden. Also sprich, der Hartz-IV-Empfänger bekommt es abgezogen. Ausnahmen sind zu Weihnachten, zum Geburtstag. Dort sind Geldgeschenke bis 50 Euro unbedenklich. Hallo, mein Name ist Steffi. Ich bin Mama von fünf Kindern, im Alter zwischen 3 und 18 Jahren. Ähm, wir haben im Monat 1.600 Euro nach Abzug aller Fixkosten wie Miete, Strom, alles Mögliche zur Verfügung. Das macht 266 Euro pro Monat, pro Person. Und am Tag macht das genau 8,88 Euro. Davon müssen wir ähm, Essen, Kleidung, Freizeitaktivitäten sowie Eis, Schwimmbad, Kino, Indoor-Playgrounds bezahlen. Ähm, die Geburtstage werden davon finanziert und seit Corona auch ähm, die Homeschooling-Artikel ähm, und ich bin äh, sehr dankbar, dass wir von den Froschkönigen unterstützt werden und aufgrund der Förderung kann ich meinen Kindern sehr viel mehr ermöglichen, was mit den 8,88 Euro nicht der Fall ist. Wir haben ganz liebe Schuhpatinnen, Patin. Ähm, vielen Dank, liebe Frau König. Ähm, und wir haben auch eine Brillenpatin für meine Tochter. Die wird ähm, alle zwei Jahre bekommt sie eine neue Brille. Die wird davon finanziert. Und ähm, außerdem bekommen wir noch Bekleidungsgutscheine und ähm, Lebensmittelgutscheine. Vielen Dank. Regelsatz und Mittagessen. Für einen erwachsenen Hartz IV-Empfänger werden 4,85 Euro für Mittagessen. Frühstück und Abendessen pro Tag berechnet. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und denken Sie bitte dran, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Tschüss!